Mein Name ist Otto Wotznerk, ich komme von der Firma Vago Kontakttechnik aus Minden und äh, wir haben mit Werk 2 und Avato hier ein ganz besonders innovatives Projekt angefangen äh, vor anderthalb Jahren und es war eine, eine Riesenfreude dieses Projekt auch mal anderen äh, Unternehmen vorzustellen und auch die Reaktion zu sehen. Ähm, ich habe schon eine positive Reaktion erwartet. Das hat jedoch meine Erwartung noch mal deutlich übertroffen, denn die Begeisterung war doch ziemlich groß. Das zeigt, dass wir in dem Projekt äh, wohl den, recht, den richtigen Weg gewählt haben und ähm, die Ergebnisse, die ich heute auch schon mal zum Teil präsentieren konnte, haben tatsächlich für viel Eindruck gesorgt. Ähm, mit dem weiteren Projektverlauf zeigt sich auch, dass äh, die Auswahl für die Entscheidung für Werk 2, für die Print Suite, äh, goldrichtig ist, denn wenn man mit so einem äh, innovativen Projekt nicht rechtzeitig fertig wird, gibt es halt in, mit der Print Suite die Möglichkeit, auch noch alternative Wege viel schneller Kataloge zu generieren, auch wenn vielleicht nicht ganz so innovativ und äh, mehr auf dem klassischen Weg. Wir können aber unsere Termine halten und können parallel den innovativen Weg weiter ausbauen. Ja, die Veranstaltung ist, wie die letzten Male auch, wo ich dabei sein konnte, ein Riesenerfolg. Es ist schön, mal wieder alle Leute zu sehen, alle Leute zu treffen. Und die Location ist nach wie vor ganz besonders schön. Als Vortrager hat man den Riesenvorteil, ein ganz besonders schönes Zimmer zu bekommen. Das hat mich natürlich auch sehr gefreut.